Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Entry Point. Das Spiel wurde mir von einem Zuschauer vorgeschlagen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Los geht's! Oh mein Gott, ich muss meinen Charakter erstellen. Oh mein Gott, ich kann die Haarfarbe wählen. Ich nehme natürlich braunes Haar. Sieht aber ein bisschen schmierig. Also sieht aus wie Schokoladeneis. Mein Haar darf ich auch nicht wählen. Nein, dann nehme ich das hier. Das kommt denn nicht näher. Und ich will coole Sonnenbrillen, in denen sich Wolken spiegeln, die gar nicht da sind. Oder so einer. Hey, wie wär's denn mal mit gar keiner? Oh, und ich brauch ein Bart. Oh mein Gott. Nee, noch besser. Ja, Mann. So, als Outfit brauche ich dann natürlich ein gutes Rocker-Outfit. Das ist, ist ein bisschen zu over the top, ne? Na komm, nehmen wir das hier. Das ist simpel. Ich gehe auf Fortfahren. Bin ich ein Dieb, ein Söldner, Ingenieur oder Hacker? Ich bin ein Söldner. Und mein Codename ist Tappy, Oh, look, the Freelancer. Skip Tutorial. Ich brauche doch kein Tutorial. Pff! Ich weiß doch, wie man Entry Point spielt. Für was haltet ihr mich? Für einen Anfänger? Als erstes gehe ich auf die Einstellungen und dann mache ich die Musik aus. Perfekt, ich kenne mich doch perfekt aus. Was bedeutet Retycle? Was ist Marking? Ich kenne mich aus. Gehen wir mal auf Missionen und machen dann die vom 27. Januar 2012 schwarze Morgendämmerung. Leute, ich weiß gerade echt nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe, okay? Ja, ich hold Space to Skip. Ich halte schon Space. Okay, sehr gut, das funktioniert. Hä? Ich habe da eben eine Mission ausgewählt. Nochmal, Missionen. Oder skippt man dann die Mission? Okay, ich halte nicht zum Skippen. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an, Leute. Entry Point. Developed by Freefall Softworks. Wir sehen eine Frau, die glücklich aus dem Fenster starrt. Bei Vollmond, mitten in der Nacht. Created by Kishas... Kishashto... Kishashto... Kishashto? Oh mein Gott! Da sind wir! so viel zum Thema Musik aus. Ich habe gesagt, Musik soll aus. Jetzt läuft Musik. Ja ja, Hände hoch. Keine Ahnung auf dem Boden. Wir schweißen hier kurz mal das Gitter auf. Super cool. Hacking, Hacking. Okay, Leute, das ist richtig cool. Aber wann darf ich auch mal was spielen? Ich fahre jetzt weg und was das? Jetzt chillen wir hier in unserem Van. Oh. Bruder, was machst du? Ey, nicht schießen. Nicht schießen, habe ich gesagt. Digga, nicht schießen. Ich will endlich ein Bild bekommen. Okay. Jetzt liegen wir hier, sind tot. Die Polizei kommt. Und jetzt kommt Entry Point, lädt. Okay, wir haben jetzt eine richtig coole Zwischensequenz gesehen. Aber, hä, wie kann ich denn jetzt spielen? Okay, es gibt einen ziemlich großen Skill Tree. Das finde ich cool. Aber wie darf ich spielen? Okay, wenn ich hier rauf gehe. Ah. Das hier ist eine. Zwischensequenz. Und das hier ist zum Spielen. Und das wieder eine Zwischensequenz. Und das hier ist dann wieder zum Spielen. Okay, dann müssen wir wohl doch das Tutorial spielen. Prolog, The Freelancer. Okay, ich starte das Chapter, The Freelancer. Wir hören wieder Musik und wieder eine Sirene. Und das, obwohl ich von Musik ausgeschaltet habe. So, you can probably guess, this is a robbery. Also er hat gesagt, das ist ein Überfall. Press F to shout. Ah, ich kann mich lehnen. Ich darf mich bewegen und ich darf shout. Everyone on the ground, now! Alle auf den Boden! Shoot the handle. Kurz die Waffe nachladen. Plant C4, klar. Planten kurz das C4. Stand clear! oder? Okay. Hallo, ich kann hier nicht mehr rein. Achso, okay. C4. Au! Wo kommst du denn her? Warum kommt jetzt schon die Polizei? Hallo, ich will den Bohrer greifen. F. Okay, ich habe den Bohrer. Und jetzt drehe ich die Door mit dem Bohrer. Was soll ich halten? Da steht kein Knopf, den ich halten soll. I für Inventory. Ich drücke jetzt alle Tasten auf meiner Tastatur. Halte. Was soll ich halten? Da steht Halte, um Inventar zu öffnen. Klicken Sie Inventory. Was für Halte? Welchen Knopf soll ich halten? Ich halte schon alle Tasten, die meine Tastatur bietet. F. Okay. F sollte ich halten. So, wir haben's. Take the cash. Ja, wir nehmen das Geld. Mein Geld, mein Geld, mein Geld. Ja, Mann. Ich der Keycard mitnehmen. Und raus geht's durch den Hinterausgang. Yeah. Hey, ist da Papi? Ja, wer fragt? Ich habe da eine Gelegenheit für dich. Na, dann schieß los. Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch. Das ist richtig cool gemacht. Aber irgendwie auch ziemlich weird alles. Ja, ja, alle Missionen starten hier im Briefing. Yo, Konfiguration bearbeiten. Primär Raven. Jetzt kann ich die Waffen bearbeiten, ja, ähm, ich kann mir einen Schalldämpfer raufpacken, natürlich, dann werde ich nicht mehr gehört, macht Sinn, gehe ich zurück. Dann kann ich noch andere Waffen ausrüsten, ich kann Bohrer mitnehmen, beziehungsweise was auch immer, yo, exit selection, dann kann ich auf beenden drücken, alles wunderbar, ich drücke auf bereit. Ich drücke auf abbrechen, weil ich will ich will die Musik ausschalten. Warum kann ich die Musik nicht ausschalten? Ich gehe mal kurz zurück zum Menü. Na gut, ich klicke auf bereit. Ich muss auf bereit drücken. Dann muss ich wohl auf bereit drücken. Dann müssen wir die Musik wohl aushalten. Hä? Da unten, mein Kopf ist nicht da. Seht ihr das? Ich fühle mich ganz schön schwummerig. deaktiviere die Kamera. Ja, kann ich machen. Kamera ist deaktiviert. Ja, irgendwer wird schon danach suchen, wie warum das die Kamera nicht mehr geht, aber ja, finden wir schon heraus. Stand clear of the camera. Press run to draw your gun. V, um auszunocken. Okay. Hey. Polizei. Woher? K.O. peinlich. Ja, ähm, um, hold G2. Take this guy. Zieh mich so an wie der Polizist. Du bist jetzt verkleidet. Ja, geil. Ich bin jetzt auffällig. So, dann nehme ich kurz mal den Body mit. Das ist ja wie ein Hitman, oh mein Gott. So, und den Buddy, den packe ich in die Mülltonne, würde ich sie werfen. Ach, hier, in die Mülltonne soll ich ihn werfen, okay. Dann packen wir da mal kurz rein. Alles klar, ui, diese Säcke, die sind aber sehr reflektierend heute. Ja, ich pick kurz meinen Drill wieder auf. So, Drill ist wieder drin. Ah, oh, und dann werde ich mal kurz die Tür aufbohren. So, jetzt bin ich wieder verkleidet, alles gut. Manche Missionen haben mehrere Ziele. Ich drücke J, um zwischen ihnen zu wechseln. Alles klar, ich drücke J. Erreiche die Beweiskammer oder gehe ins Revier. Ach so, okay, verstehe. Beweiskammer. Tab halten, um Kontrollen zu sehen zu jeder Zeit. Ach, um die Steuerung. Ah, gut zu wissen. Jetzt habe ich die Steuerung. Verstehe. Kann ich mir am Automaten was holen? Ich brauche eigentlich erstmal meinen Kaffee, bevor ich mit der Arbeit anfange. Ja, lass mich in Ruhe. Ich gehe. Was ist da unten? Da ist das Logo von diesen Leuten. Oh mein Gott. Ich habe ein Easter Egg gefunden. So, ich öffne mal die Tür hier. Ach so, hier brauche ich gar nicht erst reingehen. Ist hier irgendwas zum mitnehmen für mich? Please, please, please. Was soll ich denn hier? Don't draw attention. <lacht> ich glaube, das habe ich nicht geschafft. Ich laufe einfach durch. Ich laufe einfach durch. Ich laufe einfach durch. Ha Alles klar, hat funktioniert. So, hier brauche ich einen Schweißbär. Wir können hier kann ich einfach langlaufen. Die da unten sehen mich doch alle gar nicht. Sehr gut. Dann gehen wir einfach weiter. Die Tür kann ich einfach öffnen. Perfekt. Einmal ganz kurz Linux neu installieren. So, und rein in die Beweiskammer. Wer bist du denn? Ja, dann werde ich dich wohl. Hä, hey noch! Entschuldigen Sie, Sir. Sag mir alles, was du weißt. Sag mir alles, was du weißt, habe ich gesagt. Oder ich schieße. Ich schwöre, ich schieße. Ich habe das voll drauf so. Ich habe einen Schalldämpfer. Keiner wird dich schreien hören. Ich habe das Serverpasswort. Dankeschön. Das wollte ich gar nicht haben. Ah ja, jetzt übrigens ähm, auf dem Boden. Okay, das funktioniert nicht. Das hat nur beim letzten Mal funktioniert. Oh, ah, hier darf ich gar nicht rein? Langweilig. Naja, dann knock ich dich lieber aus, bevor du irgendwelchen Unsinn anstellst. So, dann gucken wir einfach mal rein. Tadalalalala. Japs. Sieht nicht so aus, als hätten sie viel bin bewaffnet, ja, ich steck mal lieber die Waffe weg. Wie kann ich die Waffe wegstecken? Oh, warte, ich kann hier noch andere Sachen durchsuchen? Was bringt mir das? Ich will gucken, was da drin ist. Da ist gar nichts drin, wie cool. Okay, warum darf ich meine Waffe nicht wegpacken? Ich will keine Waffe haben. Ich bin auch noch unsuspicious. Naja, egal. Dann muss ich wohl kurz den Computer hacken, während ich bewaffnet hier rumlaufe. Was war das? Schnell, schalt sie aus. Ich wollte sie eigentlich mit V ausschalten, aber naja, easy. Okay, und jetzt answer the ready. Ey, alles in Ordnung. Kein Problem. War ein falscher Alarm, Leute. War ein falscher Alarm. Okay, ich glaube, die haben es mir abgekauft. Augenblick, ich muss kurz mal die Leiche verschwinden lassen. Es fällt sonst auf. Wo kann die rein? Hier ist nirgendwo ein Versteck. Ähm, jetzt habe ich, hab ich die Leiche bei mir. Ich habe jetzt die Leiche auf meinem Rücken. Das macht mich auffällig. Ich will die weghaben. Wie drop ich die? Please. You can't do that right now. Ja, ich verstehe schon. Na gut, dann laufe ich einfach lang. Ich meine, ich bin ja gar nicht so auffällig, oder? Ich geh jetzt hier einfach raus, während ich den Typen mitnehme. Ah, schön, dass es hier so Deckung gibt. Und hier runter? Nein, ich will hier rein. Na gut, dann packe ich die Leiche halt hier in den Dumpster. Fällt niemanden auf. Easy, glaube ich. Wer ist das denn? Es ist John. Nee, Wren ist das. Director, das hat die polizeiliche Ermittlung gegeben. Du sagtest, er wäre tot. Ich habe ihn zweimal erschossen und ein brennendes Gebäude über ihn einstürzen lassen. Er schien sicher zu sein. Der Mann war seit fünf Jahren ein Geist. Das warum ist das Spiel ab jetzt auf einmal auf Deutsch übersetzt? Ja, dann lest das einfach selber. Puh, dann will ich gar nicht mehr. Aber warum ist die Musik wieder so dramatisch und alles? Er ist zurück. Er ist wütend. Und er will Rache. Woher weißt du das? Da wäre noch was. Einer unserer Agenten hat überlebt. Die Polizei fand sie im Wrack. Zusammengeschlagen. Zweimal erschossen. Fast tot Rose? Sie war schon immer zäh. Die Regierung hat sie irgendwohin verschleppt. Warum werden Leute hier immer zweimal erschossen? Was soll das? Nächstes Mal, wenn du Elster siehst, stell sicher, dass sie ihren Job durchzieht. Verstanden. Noch eine Sache, mein Herr. Du möchtest, dass wir den Freiberufler ausschalten, Papi? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Du möchtest mich anheuern? Verbessere mich, falls ich mich irre. Betrachte dies eher als permanente Position. Möchtest du Teil von etwas Größerem sein? Nun, deine Bezahlung wurde angewiesen. Das ist alles, worum ich normalerweise bitte. Bla. ja, komm. Verstehe, okay. Warum ist mein Bart auf einmal andere Farbe? Für mit deinen Fertigkeiten wird es viele Möglichkeiten geben. Ich habe doch bisher nichts gemacht, außer ein paar Leute erschießen, oder nicht? Und warum ist mein Bart Hautfarbe? Hä? Was soll das? Ich habe mein Bart einfach gefärbt für dieses Telefongespräch. Entry Point. Created, written and developed by Kishash... Kishashato. Kish Kishatto Kishato, Kishato, keine Ahnung, Kishato. Warum ist das zweimal hintereinander, macht keinen Sinn. Okay, wir haben jetzt diese Mission hinter uns gebracht, super cool und so. Aber ich gehe nochmal auf die Einstellungen und mache Musik aus. Die Musik soll aus, ich will keine Musik in den Zwischensequenzen, was soll denn das immer? Ich mache jetzt noch eine Mission, weil eigentlich macht es ja schon ziemlich viel Spaß. Aber ich weiß nicht, wie ich hier raus ein cooles Video machen soll, keine Ahnung. Complete the withdrawal to Unlock. Was ist denn the withdrawal? Die Einzahlung, okay. Okay. Warum muss ich das hier machen, bevor ich da... Ach, die sind gar nicht nach Datum sortiert. Warum? Egal, wir machen erstmal The Rift Draw, die Einzahlung. Oh, das muss ich mit mehreren Leuten machen. Ah, dann muss ich wohl eine Lobby erstellen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die mache ich dann zusammen mit Roblox Felix, Roblox Victor. Weil ich glaube, das könnte dann interessant werden, wenn wir so zusammen solche Missionen erfüllen. Aber, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao! <lacht>